Ja, Louis lieben, Weihnachten steht vor der Tür und wir haben natürlich wieder Weihnachtsmails mit den üblichen Fragen. Kaufen wir eine Gans oder eine ganz? Nein, Spaß beiseite. Es gibt natürlich X-Themen rund um Weihnachten und eins ähm, gehen wir hier mal an. Wenn ähm, auch so Fragen sch sch schreiben willst, geht über ein liebeschip.de. Liebeschip.de. Mal ein bisschen langsamer. Und unser Podcast ist wieder draußen, der Dopamin, überhaupt kannst du das hier auch als Podcast hören, da ist es einfach Liebeschipp und so weiter und so fort. Ja, gehen wir doch gleich mal rein, geht um, glaube ich, mit meinem Ex-Weihnachten feiern, mit dem ich gemeinsame Kinder habe. Hallo Christian, ich habe Modul 1 gemacht, Umprogrammierung aus Liebe sollte eigentlich jeder machen, der in meinen Videos guckt, absolutes Basic, meistverkaufter Kurs in Stein gemeißelt. Habe ich schon vor fünf Jahren erstellt. Äh, sehr erfolgreich. Und ich würde kein Wort daran ändern bis heute. Äh, und war auf der Lesung in Hamburg. Gute Wahl. Es gibt auch noch Tickets. Ein paar für München im Januar und Karlsruhe und Frankfurt und Wien kurz danach. Äh, ich habe mich vor langer, einer Zeit nach langer Ehe äh, nee, ich habe mich nach langer Ehe vor einigen Jahren von meinem Mann getrennt. Er ist ausgezogen hat er nach kurzer Zeit eine neue, die bei ihm eingezogen ist. Er hat es lange nicht erzählt und unseren Kindern mir erzählt, er wollte gar nicht, dass sie einzieht, weil sie sei so dominant. Seitdem wohnen sie zusammen im On-Off. Hört sich nach Spaß an. Er hat während unserer Ehe nie etwas entschieden. Immer musste ich machen, wollte von mir Anweisungen, war, emotion war emotional immer wie ein Fels. Nichts hat ihn tangiert. Er hat nach der Trennung die ganze Zeit versucht, mit mir umzugehen. als wären wir noch zusammen. Ja, hat eure Trennung offensichtlich nicht akzeptiert. Ähm, was ich nicht konnte und wollte, weil ich noch sehr verletzt und auch wütend war. Nun habe ich ein Jahr wegen der Kinder zugestimmt, zusammen Weihnachten zu feiern. Für ihn gar kein Problem. Ja, wenn er noch auf dich gut findet, kein Wunder. Er versucht auch weiterhin, mich anzufassen. Ja, aber das ist nicht okay. Ne, Ich meine, das ist nicht in Ordnung. Ne? Das respektiert er halt deine Grenzen nicht, ne? Mich hat das so angetriggert, dass ich tagelang krank war. Deshalb habe ich gesagt, wir teilen Weihnachten auf. Meine Frage, eine Freundin feiert jedes Jahr noch mit ihrem Ex. Eine ältere Freundin, die auch Therapeutin ist, hat das auch immer noch gemacht, für die Kinder. Also wenn man sich mit dem Ex nicht mehr versteht, dann muss man auch nicht zusammen Weihnachten feiern, ganz ehrlich. Also was sagt denn die neue Freundin dazu? Ich finde das bestimmt auch nicht so lustig. Also man kann das ja machen und wenn den Kindern das gefällt, wunderbar, ne? kann man alles machen. Und wenn man den neuen Partner damit klarkommt, meinetwegen. Aber das, meiner Ansicht nach geht das nur, wenn die Grenzen klar sind. Offensichtlich akzeptiert er diese Grenzen nicht. Und ähm, dich und triggert das offensichtlich so hart, dass du sogar krank wirst. Warum sollst du dann mit dem Weihnachten feiern? Ne? Und mal ganz ehrlich, man muss nicht immer alles für die Kinder machen. Also, ich meine, du bist, ihr seid die Erwachsenen, ihr müsst das regeln und dann wird schon auch schön werden, egal wie ihr es macht. So, ne? Ähm. Ich fühle, mich die ganze, ich fühle mich wie die ganze Zeit meiner Ehe, wie die Böse, Egoistische, die sich anstellt und nicht verzeihen kann. Tja, du hast wahrscheinlich auch die Nettere, vermute ich mal, auch wenn du dich getrennt hast. Und Aber ganz ehrlich, da müssen wir alle hin, die hier auf diesem Kanal an ihrem Liebeship arbeiten, klarer werden, auch mal an sich denken. Also das ist, das ist ja Selbstliebe hier, denk an dich, ne? du hältst es einfach nicht aus. Und man muss erstmal sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, ne, wenn das Flugzeug abstürzt, ne? ähm, Ja, haben wir ja mal wieder. Und dann dem anderen. So, dass das äh, bringt nichts. Willst du dich da quälen, jetzt nur für deine Kinder? Die nacken ja sowieso nicht. Also vermute ich mal. Und dann eskaliert noch alles womöglich. Ich hab ich auf gar keinen Fall mehr. Nein. Ja, nun habe ich in einem Nebensatz bei dir gehört, dass du es das auch nicht gut findest, ja auch aus der Sicht der neuen Partnerin. Ja, also wenn alle damit fein sind, äh, kann man das ja machen. Also ich persönlich wäre jetzt nicht so mein mein Wunschtraum. Also wenn wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, wo das Thema wäre, dann würde ich sagen, komm, dann mache ich hier ja diesen Tag, ich gehe dann Snowboard fahren oder keine Ahnung. Wäre jetzt aber könnte ich es auch verstehen, wenn man da in irgendeiner Situation wäre, wo das notwendig wäre oder Sinn machen könnte. Und solange man da so als neuer Partner jetzt nicht ausgebotet wird, irgendwie, ja, aber das ist ja alles gar nicht der Fall hier, ne? Soll ich mich versuchen, für die fast erwachsenen Kinder, oh mein Gott, zusammenzusehen? Nein, fucking nein, lass es, lass es. Die sind erwachsen, die müssen doch nicht mehr das Mami und Papi gemeinsam am Weihnachtsfest sitzen. Ja, das ist schön für Kinder, so also abstrakt, ja, verstehe ich. Aber ja, es ist, wie es ist, ihr habt euch getrennt. Ähm, es ist nicht alles geklärt äh, und deshalb könnt ihr, und er, also er achtet deine Grenzen nicht und das kannst du deine fast erwachsenen Kindern auch so sagen und deswegen möchtest du das nicht, fertig. Ja, dann bist du eben der Arsch. Also wann ich, also das kenne ich gut im Leben, dass man immer der Arsch ist, wenn man mal eine klare Entscheidung trifft. Ja, aber dann, don't give a fuck, würde ich dann sagen, dann bist du eben der Arsch. ja. Mein Gott, ja, irgendwann muss man damit leben lernen, sonst macht man sich immer zu sehr abhängig von anderen, echt. Es ist schwer, sich gegen ihn abzugrenzen, weil er ja immer so lieb und ruhig ist. Ja, aber er respektiert deine Körpergrenzen nicht. Vielen Dank für deine Arbeit. Sie hat mir in den letzten Monaten sehr geholfen. Viele Grüße. Kaczlem Kowskova. Äh, da kommt noch PS. Ich finde einfach nicht heraus, wer bei uns der Minuspol war. In anderen war ich... In anderen war ich deutlich pluspolig und liebessüchtig. Mein Mann hatte aber so gar keine Grenzen, war immer passiv, aber nicht offen, aggressiv. Können auch beide Partner Pluspole sein? Nee, du, also in meiner Welt wärst du jetzt der Pluspol, dass dein Mann auch sehr bedürftig war. Ähm, ja, kann oder also dass ihr beide vielleicht bedürftig wart, das kann natürlich sein. In diesem Sinne, das, ist immer das Thema, Modul 4, die drei Modi der koabhängigkeit aber Gott, ich will euch haben, ihr müsst auch mal dann da reingucken und fertig. Wir sehen uns bald wieder.